Funktion weiter machen wir jetzt hier die letzte aufgabe nummer 4 jetzt hier so dargestellt und bitte aufgabe lesen zu lösen versuchen pause klicken und einmal gemacht das geht ja eh schnell zunächst einmal die funktion finden zehn prozent der anfangswert der anfangswert ist 8000 10 prozent ist ja dann eindeutig 800 also das kann man jetzt hier sehen der teil wird in fünf geteilt also der von da bis da ist 1000. Das bedeutet ein Teil davon ist 200. Also hier kann man 800 ablesen. Und wo ist es genau? 800? So ganz genau kann man nicht sagen, aber ungefähr nach elf Einheiten der x-Achse. Nee, ein bisschen mehr. Ich würde sagen, jetzt, dass ich das so besser sehe, 11,5 würde ich sagen. So. Nehmen wir 11,5 jetzt. Ja, da ist es ungefähr. Gut. Gut. Also, das kann man so ablesen nach 11,5 Stunden. Und wenn jetzt hier das genau haben will, kann man äh, den Wert der Funktion durch 0,1 ersetzen. Und dann hat man die Antwort. Man muss aber erst die Funktion darstellen. Die Gleichung finden. Und nehmen wir jetzt hier zwei Punkte die eh genau wären ist tatsächlich nur das hier 10,5 würde ich sagen ist 1000 geblieben am Anfang ist es 8000 das ist klar man könnte vielleicht auch diesen Punkt benutzen aber der sieht nicht so genau wie der da aus also ich würde eher diesen Punkt jetzt hier benutzen, dass nach 10,5 Stunden 1000 bleibt und am Anfang 8000. Machen wir das für eine Exponentialfunktion. Man nimmt also die allgemeine Funktion, Exponentialabnahme, da muss das A zwischen 0 und 1 sein. Ja, und das ist sie, wie man so in einer Formelheft in der Regel finden kann. Ah, es hat viele Formen. Es könnte auch hier y sein, hier a, keine Ahnung. Also hier etwas anderes. Auf jeden Fall, das ist der Anfangswert, das ist die Basis der Potenz, das ist die x-Achse und das ist die y-Achse. Ja? Und jetzt hier in diesem, diese, diesem Diagramm könnten wir mehr oder weniger ablesen, dass nach 10,5 Stunden oder Einheiten der x-Achse, ist egal was das ist, ja? das ist jetzt hier 10,5. 10,5 haben wir da ersetzt wird der Wert 1000 sein, haben wir da eingesetzt, der Wert der Funktion N von T wird 1000 sein, wobei der Wert am Anfang N0, 8000 ist. Haben wir hier das N0 durch 8000 ersetzt. Wir haben das lösen lassen und da bekommen wir den Wert 0,82 ungefähr. Und das ist halt die Funktion. Schreiben wir sie auch so vollständig gleich. Wir haben also das A gerechnet. Das A wird 0,82034 sein. Man kann auch 0,82 schreiben. Das ist, ist auch okay. Der Wert am Anfang haben wir eh da im Diagramm ablesen können. Der ist 8000. Ja. Und das bedeutet, die Funktion wird so aussehen. GeoGebra hat das jetzt in dieser Form angegeben. Ist jetzt nicht so wichtig. Da schreibt man als Basis die Euler'sche Zahl. Ist für gewisse Gründe besser in Mathematik. aber ist jetzt für... Die Prüfung nicht notwendig. Ja, Und schauen wir jetzt hier. Äh, da ist die Funktion. Und wie viel ist das Ergebnis dann nach 10,5 Stunden? Da erwarten wir, dass wir hier schon äh, das Ergebnis 1000 haben. Und nach 11,5 Stunden das Ergebnis 800 haben. Probieren wir es auch? Ja, da sind wir. Wir haben so in dieser Gleichung... Das T durch 10,5 bzw. durch 11,5 ersetzt. Und die Ergebnisse stimmen hier fast genau und hier ein bisschen weniger, aber schon. Das bedeutet, unsere Aussagen waren schon richtig. Das war es. Danke sehr.